Ja, mein Name ist Thomas Molke, ich bin 29 Jahre alt. Ich kümmere mich bei der MAN um HR-Kommunikation und HR-Digital, also sprich alles was damit zu tun hat, MAN als attraktiven Arbeitgeber zu positionieren. Vor Studium war für mich eigentlich klar, dass ich Journalist werden will. hat sich dann in den ersten zwei Semestern ziemlich schnell erledigt mit dem Gedanken und bin dann auf die PR-Seite, Kommunikationsseite im Unternehmen, weil ähm, A, die Jobmöglichkeiten da deutlich besser sind und äh, ich gesehen habe, dass es da auch spannende Herausforderungen gibt. Ja. Vielseitigkeit in der Kommunikation, dass man jeden Tag mit unterschiedlichen Aufgabenfeldern zu tun hat, dass man Events hat außerhalb des Büros, aber auch die klassische Büroarbeit, sehr stark im Team, sehr stark vernetzt arbeitet. Also, das waren alles mit Punkte, warum ich mich für die Kommunikation und ein Studium an der Makromedia entschieden habe. Die digitale Transformation findet überall statt, findet in allen Branchen statt, aber natürlich hat das auch. Unmittelbare Auswirkungen auf die Tätigkeit in der Kommunikation, in der HR-Kommunikation. Der kontinuierliche Wandel, der war auch im Studium eigentlich schon immer ähm, präsent und man konnte sich darauf einstellen, auf, diese schnell wandelnde, auf dieses schnell wandelnde Umfeld. Ja, absolut elementar. Man muss Wandel aus meiner Sicht immer begrüßen, man muss offen sein. Für Studienzeit wäre A, genießt die Zeit. Es ist eine wahnsinnig spannende und tolle Zeit. Auch nutzt die Chance, euch zu vernetzen, im Netzwerk auch die Synergien zu nutzen. Man trifft sich immer wieder.